Gizzo, Gizzo, was geht ab? Did, did, did, did, Ist am Start. So groß geht raus. Gizzo, was geht ab? Wenn wir uns jetzt hier uns mal umdrehen. Also das letzte Mal hier standen, ja, war im Hintergrund hier noch ein Haus gestanden. Das Haus ist jetzt weg. Was wir jetzt hier haben, ist Ground Zero. Und wenn du das Haus noch mal sehen wollt, äh, willst, ja, dann äh, kannst du noch mal das Video angucken. Und zwar Omas Haus. Boah, das wird aber schwer hier, die ganze Kameras Zeug hier. Und dann würde ich mal sagen, ähm, gucken wir uns mal den Ground Zero genauer an. Ja. Yeah. So, jetzt haben wir hier ein paar schöne Drohnenfahren über das Grundstück hier nochmal gezeigt, wo das Haus gestanden ist. Ich habe jetzt irgendwie den Zusammenhang verloren, es ist einfach zu kalt, ja, Huch, zu windig und alles zu so durcheinander. Es ging auch der Akku ziemlich schnell leer von der Drohne und K.P. Auf jeden Fall, wir gucken uns das hier nochmal kurz ähm, zu Fuß an, weil ich jetzt nicht weiß tatsächlich, was ich jetzt schon habe und was nicht. Ist vielleicht ein bisschen blöd, aber was soll man machen? So ist es halt. Also, hier sind wir jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, das ist jetzt hier, hier stand das Haus, das sind die Umrisse. Da kann man das alles mal kurz ähm, um, durchgehen hier. Ja. Das sind auch die Bruchstücke, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist das das komplette Haus? Oder ist da schon ein bisschen was zugeschüttet worden? Ne, Moment mal. Doch, hier war die Waschküche. Hier war die Waschküche, man sieht seine Farbe der Wände. Genau. Also, da haben wir die Waschmaschine rausgeholt. Und dann war hier jetzt der Gang und dann müsste hier die Treppen hochgegangen sein. Dann müssten hier die Treppen gewesen sein, wo man hochgeht. Und dann hier war äh, das Schlafzimmer und hier war das Wohnzimmer drüber und so weiter. Ja, ja interessant auf jeden Fall. Es ist ja schwierig, dass sich nochmal sich alles hier ähm, ganze Sache nochmal hier alles hier puh, im Kopf revue passieren zu lassen. Es auch schlecht nochmal sehen. Man kann jetzt hier noch mal sehen von da unten, so sieht es aus. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal kurz noch mal hoch ah, mit der Kamera. Ist aber auf jeden Fall ein sehr schönes Bild im Hintergrund mit dem Bagger, die Sonne, wo raus sticht. Das sieht schon nicht schlecht aus. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Äh, macht schöne Aufnahmen. Ich hoffe, der Ton passt auch. Es ist wie gesagt sehr windig, richtig kalt. Und ähm, ja, hier war jetzt ein Stückchen Garten noch. Ne? Wir können hier mal ein bisschen runtergehen. Das ist hier alles aufgegraben. Hier sieht man natürlich. Ich hoffe, es nimmt noch auf. Okay, hier sieht man dann hier die Bruchstücke noch vom Haus die übrig geblieben sind. Das sind massive Bruchstücke. Keine Ahnung, woher die kommen. Was sind das einfach Bruchstücke? Das müssen wir müssen mal kurz mal schauen hier. Oh, also die sind echt massiv. Lecker Das sind ja echt massive Bruchstücke, die wir hier haben. Ja. Brutal, Alter. Brutal. Und hier hinten haben wir da noch ein paar, paar Säschchen. Müssen wir auch noch mal kurz schauen. Da war hier auch ein Kirschbaum und da haben wir jetzt hier noch eine riesen Schaufel. Eine geile Schaufel. Wir können hier auch noch mal einen Tiefdurchgang einfach durchgehen mit der Kamera, denke ich. Das wäre auch noch mal eine coole Sache. Ne? Ja, cool. Ja, und dann was haben wir hier noch rumliegen? Für Zeugs? Keine Ahnung. Puh, ja da liegen, hier sieht man jetzt auch noch mal kurz, wenn man sich hier noch mal umdreht. Ja, nur kurz eine kleine Kamerafahrt. Die Bruchstücke, was man hier sieht. Und dann hier, keine Ahnung, was für der Material oder whatever das ist. Ja, und eine Abrisskugel. Oder Abrisskugel ist am Start hier. Gucken wir uns mal an hier. So sieht es also aus. Was haben wir hier noch? Schrott, Container, Eisen und so weiter. Okay, und hier die Abrissbirne. Abrissbirne ist da. <lacht> ja, also. Da kann man nur mehr als gespannt sein hier, wie das äh, schlussendlich dann noch wieder aussieht, wenn das neue Haus steht. Es ist hier sehr dreckig. Würde gerne noch mal zum Backer gehen. Ja mal, einen schönen Backer. Gehen wir noch mal aus rum. Oh, müsste ich eigentlich noch ein paar schöne Bilder machen für Instagram. Eigentlich müssen wir noch ein paar Instagram-Bilder machen. Und das ist hier der Bagger, der das hier alles so ziemlich gemeistert hat. Da hat meine Schwester noch ein paar Handyaufnahmen gemacht ähm, während dem Abriss. Ich denke, da werde ich noch ein paar Aufzeichnungen mit reinschneiden. Vielleicht jetzt gerade in diesem Moment, weil es jetzt Sinn macht. Gucken wir uns einfach mal kurz an, was dieser Bagger geleistet hat. Okay, so, was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Weitaus kürzer Crown Zero Besuch als der Besuch im Haus, ganz klar. Aber wir sind hier fertig, ich bin auch ganz froh, dass wir hier fertig sind. Ich wiederhole mich zum hundertsten Mal, aber es ist hier wirklich arschkalt, kalt. Richtig kalt. Und deswegen war es jetzt hier von meiner Seite an Crown Zero. Noch mal kurz eine kleine Drehung hier rüber. Ich sag Adio, dein Dio. Ja, yeah, ja, yeah. bis dann. Puh. Okay, ciao. Oh, okay, alles klar. Hey, ho, just so. Das war Simply Dio Crown Zero. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Möchtest du recht mehr von Simply Dio sehen, dann klick auf die Playlist-Schaltfläche rechts von mir. Dio.yt hat noch viele andere spannende Formate. Seh dich ruhig um und lass ein Abo da, um kein neues Video zu verpassen. Viel Spaß auf Dio.yt, dein Dio.